Gehen Sie zur Wahl und wählen Sie demokratisch. Wählen Sie gegen Hass und Hetze und wählen Sie gegen Nationalismus und Rassismus. Das darf in München keinen Platz haben in unserer weltoffenen schönen Stadt.